Ja, hi und willkommen. Mein Name ist an die P und ich will euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kakarot. Ja. Äh, wo ist Kekrod? Ja, ist schon wieder nicht da. So wie in den anderen. Wie der andere Saga, ne? War man jetzt schwege so genannt. Jedenfalls, ähm, wir haben in der letzten Folge die Cyborgs angetroffen, von denen Trunks erzählt hat. Fragezeichen. Und ja, wir sind jetzt... Wir haben schon mit C19 uns gekümmert. Wir haben uns schon um C19 gekümmert, wollte ich sagen mit Vegeta, welcher sich in einen Super Saiyajin verwandeln kann und ja jetzt voll ja alles und jeden kaputt haut und okay ich dachte wohl machen wir jetzt hier und ja wir sind jetzt noch auf der Suche von C 20 oder wir sind auf der Suche nach seinem Laboratorium und ja mal gucken also das ist okay ich wollte schon sagen und schon sagen was dies Drehende Ding da so über die 29 oder ist einfach nur so ein Pfeil, der irgendwie sagt: Ja, die gehen jetzt in die Richtung und ja, wo um muss ich denn hin? Genau, ich muss, ich muss, was muss ich machen? Gebirgebereich von freigeschaltet. Okay, da müssen wir hin. Neues Gebiet, alles klar, Bevor wir aber weitermachen. Okay, ich habe gar keine Mission. Oh gut gut dann gehen wir mal zu einem neuen gebiet darlinge Polonia, Polonia, irgendwas polyester Songoku's gokus herz virus bricht während des Kampfes aus wie geht er kann jetzt zum super Saiyajin wenn er legt 10 19 10 20 überwältigt und in der unterzahl versucht zu fliehen warum tue ich ja eigentlich alles noch so erklären wenn ihr sowieso nur alles zusammengefasst wird vom spiel also, ja, okay. Ich wollte einfach den Mund halten. heilig so überhaupt gar nicht sprechen. Wow, Cruz sind doch viel, viel lieb, oder? Jetzt wollte ich die alle verschrotten macht ihr beiden. So, ich kaufe mir erstmal hier für 1000 Seni jeweils. Das Ding aber das habe ich da gerade aufgesammelt. Nein? Hat eine halbe Stadt zerstört, ich habe okay. Ich kann ich wahrscheinlich mit okay. Ich habe so Gefühl mit so kann man irgendwie mehr von diesen Dingern einsammeln, weil er manchmal so ein paar Sachen dazu sagt. ja ne haben mal das Ding Nachdem so den Muskelturm der Red Ribbon Armee zerstört hat. Kehrt er mit seinen neuen Freunden, Cyborg 8 den 8 dann nennt zum Dorf zurück, heißt er ja nicht 8 in Deutschen das Dorf. Oberhaupt findet Gefallen an Achter und bietet ihm einen Platz seines Hauses an. Achter, der sich Sorgen um die Bombo in die Macht, lehnt höflich ab. zum Roku und Suno besuchen den am Dorf anwohnenden Dr. Flappe, um herauszufinden, ob er die Bombos Achter entfernen kann. Ich meine, das ist in der Serie damals. Super tolles Buch für Erwachsene. Ich habe auch einige meiner Dinger hier hochgeglaubt mit meiner... Äh, abzeichen Ich vergesse jedes Mal, wie die Dinge heißen immer münzen oder medaillen sagen gefühl also dass das gebiet wo wir man gegen c13 kämpfen müsste im film will der wahrscheinlich nicht in dem spiel vorkommt weil es das hier übrigens das ist ein ding in mir so eine ok weil wir so wollen, eine bestimmte Stufe oder irgendwie sowas brauchen. Aber anscheinend nicht. Na, erstmal ein paar Dinge einsammeln, so ein ganz paar, ne? so ein ganz wenige, ja. So. Na, was ist das denn da unten? Ja, die Dinger, die das sind Farms, miteinander vermischt haben. Ich habe, gesagt, ich habe einige, Genau, ich habe irgendwie gesehen, Abzeichen hochgelevelt, weil wir als halt ein paar Probleme hatten gegen C20 in der letzten Folge. Ich habe gedacht, das passt jetzt gerade so ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen das lag. Natürlich hier irgendwo. gut. Äh... Das ist gar nicht so ein großes Gebiet, sich gerade damit mal hin, also gucken wir uns noch mal hier ein bisschen um und ich soll nicht zu schnell erledigen. Wir haben genügend Tempo, aber nicht zu schnell. Okay, niemals so schnell. Lieblingsspruch eines Speedrunners: niemals zu so schnell. Nein, so Kaline und tension dann müssen ein bisschen hochleveln aber ja wir dann jetzt hier mit aus wir haben schon alles mit Piccolo wir haben schon alles mit der Flöte so was ist denn das? Ist ein Schiff in der Nähe wo da ah. oh. Oh. Oh. Oh. So, wenn ich jetzt nur die Dinger automatisch einsammeln würde, ne, schon immer mich dann lernen zu müssen, wäre auch nicht schlecht. So. Dattino. Und. Jetzt vielleicht eine Quest aufgetaucht, nachdem ich dieses Gebiet gefunden habe. C17, 18 und C16! Spoiler. Leute. Ultra Gripsbrot. Gripsbrot. Brot. So, da. So, da müssen wir hin. Ich habe es so gerade gesehen. Ich war zu nah dran, deswegen konnte ich nicht sehen. Das ist goldener Wolffleisch. So haben wir neue Tiere. Weißer Wolf. Ja, neue Tiere. Das ist so, also so ein Windweg, was weiß ich. Dann sehe ich noch was, jetzt auch noch schnell, dann können wir weitermachen, glaube ich. Die Musik macht schon Panik. Sollen wir vielleicht mal ernst nehmen hier, ja, ne? Also los geht's. Muss ja erstmal so ein bisschen erkunden, okay. Das ist ein neues Gebiet. Hallo. Haben wir den Turm ja auch noch kaputt, wir schon dabei sind. Such nur eine Entschuldigung, alles kaputt zu machen, oder? Ja, hat er noch mal gesagt, du bist ein kranke Schwein, Robin. So, Leute, haben wir haben jetzt ein bitteschön vor den beiden Seilchen geschafft. Ich bin ein bisschen verletzt. Ich bin ein bisschen verletzt. Ich na, sind sie die originalen Da sind sie. immer originalen teil Die story waren ja von der Story waren, ja von Anfang an. C17 und C18 äh, falls ihr jetzt verwirrt seid, ich weiß nicht, ob das so ein allgemeines Wissen ist, aber C 17 und C 18 und C 16 waren original nicht geplant. Die Cyborgs zu sein von den Trunks erzählt hat. Das sollten wirklich ursprünglich C19 und C20 sein, aber ich glaube, da werde ich auch noch ein bisschen öfter erwähnen, weil öfter passiert es in der Saga. Glaube, Akira Toyama hatte irgendwie so ein Editor, der immer so ein bisschen geguckt hat, ähm, was wurde hier so, äh, was hast du denn als nächstes so geplant und so, lasse ich mal schauen. Und dann kam Akira Toyama, sagte: Hey, ich habe diesen alten Knacker und diesen Marshmallow Man hier als ich reingepackt. Und der Editor hat dann darüber geguckt hat sich so gedacht: ne, mach mal ein paar Teenager, die sind viel besser. Und ja, das ist später noch mal irgendwann aufgetaucht, äh, passiert und da werde ich dann darauf zurückkommen wenn es dann soweit ist aber ja das scheint irgendwie sehr oft vor allem in der saga passiert zu sein und ja so jedenfalls c 17 18 und 16 16 <lacht> Juroko, und Jiroko, ne? Das glaube ich, auch okay. japanisch. Also die Zahlen kann ich daraus hören, aber... Soll halt einfach nur C heißen. die ne? Jiroko, müsste ja halt jetzt sein, ne? Ja. Shinzo. Frank. Das bedeutet, glaube ich Wochen, ne? H Boar, Kaga, Meuchelmörder, C16. Ah, Ich habe gar nicht die Untertitel von den anderen gelesen. Ich war, ich war, habe mich schon gefragt, aber die Szene haben sie natürlich nicht reingepackt, ne? wie sie selbst dann einfach den Kopf irgendwie von Dr. Gero abhackt und dann darauf tritt. Ich glaube, da war ein bisschen zu krass, ne? aber die haben gezeigt, wie viel sein zwei geteilt wurde. Also, naja, ich glaub, Dr. Engelsett ist ein bisschen zu krass was hier, die heutigen Standards hier so angeht, ne? Ich meine, die haben schon Sachen da gezeigt irgendwie, dass... Wenn halt jetzt machen würde es dann würden weiß ich nicht. alle irgendwie durchdrehen und so, also ja. So. und die mei einfach ab das macht Das macht Vegeta wütend. Vegeta, Superangriff Urkan ist jetzt verfügbar. Okay, äh, wir machen uns direkt mal auf und tun Sachen lernen, weil ich glaube, da haben wir schon lange nicht mehr. Ne? Obwohl bevor der Timeskip kam, haben wir glaube ich auch schon so ein bisschen. ne Habe ich schon? Hm. das schon? Muss Urknallattacke. Hier kann ich noch nicht. Big ja okay, da packe ich natürlich rein. So, ja, komm. Geht so. Alles klar. Ja, haben sie ein paar Szenen so ausgelassen, die ein bisschen zu krass waren? Ne? Aber ja, okay, ist gut. Wie gesagt, wenn Dragon Ball Z jetzt heutzutage laufen würde, ne? du würde man durchdrehen. Was, der hat den Kopf von dem Typen abgehakt. Das ist ein neuer Dinosaurier, den habe ich noch nicht erledigt. Was der hat den Typen in zwei Hälften geschnitten. Das geht nicht. Nein, schon irgendwie Freezer's beiden Tode, sag ich mal. Also, ich, einmal sei er ja nicht gestorben von Son Goku, aber der Tod von Trunks, ne? Muss erst alle Stücke zu hauen und dann wegpusten. natürlich jetzt wieder sehen, ne? ich neben aufs Killen irgendwann. da so habe ich jetzt neue Quests. Ich muss immer. Neu gucken, obwohl jetzt gerade hier Bedrohung gerade am Auftauchen ist, würde ich jetzt sagen, passiert jetzt nicht mehr so viel story-mäßig, äh, mäßig. Meine ich no, und jetzt sind wir hier auf dem Highway, nenne ich Highway auf den bergfahrt Vielleicht kommen wir ja noch zum Highway und die laufen einfach gemütlich. Jo. まだ そのプライド weder ah. jemals wegen seinen Stolz irgendwie mist gebaut。16号。<lacht> <lacht> <lacht> Ja, Moment mal. Hat sie nicht normalerweise so im Rücken auch? So ein Red Ribbon-Zeichen? Mokia, <lacht> Ja, verdammt schon wieder weggedrückt der Kampf der Blondinen beginnt. Alles klar, das wird wieder sehr schwer. Wir sind zwei Level höher, also Aufhört. Ich hoffe wirklich, sie ist nicht so stark wie Dr. Gero, aber ich, Dr. Gero war bis jetzt am schlimmsten, mit seiner Heilung andauernd. Mir ein bisschen zu krass jetzt hat sie noch schädlich. damit sollte ich mal abwehren ja okay ich dachte sie wird irgendwie angefangen hätte ja das ist ein normal combo Oh, was? Kannst du es sagen? Ich muss sagen, Oh, nein. Da. Kannst du Denkst du, du hast den Kampf in... Oh Gott. Sie hat doch Boss angegriffen. Was? Ah! Oh Gott! Nein. Warte, mach blocken nicht mit. Habe ich sagt, nee. hat gegen letzten letzten Cyborg funktioniert, also haben wir ja. Wunderbar. Da! Oh nein, dann gab mir den Angriff und diesmal weiß ich auch jetzt noch mal auf und zack Jawohl, oh Attacke hat schon wieder gebracht. Das sind eine Menge Erfahrungspunkte. Übrigens, okay manchmal annähernd so krass wie Dr. Gero. Und ironisch ist, weil sie eigentlich in der Serie viel stärker war gegen Vegeta. Und das war's mit dem Arm. Währenddessen, da, da kommt euch mal zum Kampf gegen 17. da wäre ein super Zeitpunkt gewesen. Sichmpei, <lacht> sru na. Deutschmo, mada iki tiiir. Hayaku senzutte yatzu kuasete yaru nda na. さて、行くとしようか。号。そうか別<笑> Kleidung ist total schlimm. Hm. Boah, ich muss das jetzt mal Google das stört mich gerade C8 doch auf den Rücken aus und so Red Raven Zeichen, oder? Ja. Ja, kann ich sie irgendwo von hinten mal sehen? Da bin ich jetzt ganz blöd. Ich habe hier gerade mal gegoogelt und ich sehe sie nur von vorne. Da, okay, das ist ein Bild von der Figur von der, aber da hat sie auch auf dem Rücken so ein Red Ribbon Zeichen. Das stört mich gerade ein bisschen. Es für ein detailfehler hallo Schlechtes Spiel. 1 auf eins von zehn. Ah, Möchten unten rechts irgendwie so ein Kreis sein wie ein teil zu fest wenn dann der dann verschwindet, wenn die fertig sind mit dem Reden, dann bin ich wesentlich, weiß, zwar nicht wegdrücken kann. Ja, der war immer noch nicht fertig. Bye. Es stört mich so ein ganz klein wenig, dass sie nicht mit Raven auf ihren Rücken hat. Vielleicht sind sie ja ganz in ordnung ja, das schlimmste für seine für seinen Stolz. Irgendjemand hat es mal am besten ausgedrückt. Von einer Frau den Arm gebrochen bekommen. Das ist das Schlimmste für Vegeta und seinen Stolz. <lacht> ich finde gerade so groß schwanks steht wahrscheinlich die ganze Zeit so da. Ich habe es euch doch gesagt. Fall doch noch mal. Warum hat ihr niemand auf mich gehört? ja so, so <lacht> zu aber wie würde Piccoloатив sehen,bras die für dich? Die Schweiz Der Heavenly面 der und du so, na. Nani... Was hat er getan? Gottsamen. Was? Gottsamen? Was? Gottsamen? Was? Gottsamen? Was? Gottsamen? Was? Gottsamen? Was? Gottsamen? Das ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt, das heißt, er wäre automatisch schon stärker als Freezer. Ne? Also, das ist schon irgendwie krass, wenn man so darüber nachdenkt. Kamisa Marino Knote, Dorobum wurde monatlich. Man kann ja da geht auch Koroka Kamisa Kurosa. Ich meine, doch die Stimmung nach Natsche Mund. Ich bin mir nicht mehr so gut, wie das ist wortlich der zweite Ort, neben die Cybox nachschauen würden. Warum bringt ihr nicht so Gottes Palast, wissen überhaupt, dass er existiert? Erfahrungspunkte: ja, Trunks 37 ist sehr unterlevelt. Ich erstmal hat wir Trunks so auf der Karte steuern. Ich meine, wir haben jetzt schon mal gesteuert im Kampf gegen äh, gegen Freezer gegen Mecca Freezer, aber so an sich noch nicht. Ne? Also mit Menü und so. Also, ja, Noch gar nicht gelabelt hier. Hm, so, wir uns erstmal die ganzen Sachen hier. Was ist das? Oh, ja. Ach, Trainingsgelände, ja, okay. Das. Stufe 40, ey. Warum kann der denn erst so spät? Wird vielleicht nicht so doof, hier mal ein paar Kämpfe zu machen. So da tun wir hier hin. Jetzt, welche Attacke? Gott, alles klar. Weil die eine voll süß war. Äh, ich meine. So. wollte ich 18 würde ich jetzt nicht als süß einschätzen ich glaube die fällt mir so in die kategorie heiß also gold mein allein schon die ganzen bilder die ich schon gesehen habe als ich die in google eingegeben habe aber wollte ich nur sehen wie die von hinten aussieht aber ja da so, wie sieht es aus, wenn Trunks fischen geht? da das war wichtig. So, du hast auch eine Angel aus. Eine zivilisierte Person. Hier sind wir noch mit Vegeta einmal Fisch lehnen. Ei. So neu. Blauer Fisch. Klingt oh, <lacht> <lacht> natürlich schwer, So, der Dinosaurier ja, genau. Und da sehe ich eine Nebenquest. Gut. <lacht> was ist Na naja ehrlich bei einer bei dieser eine mit der Freezer geführt hat und so der letzte davon. Ah ja Voran, er ist auch einer dieser Angriffe, von dem ich, ich weiß nicht klar klar bin, woher die mit diesen Namen auf einmal kommen. wir hatten ja alles keine Namen, aber irgendein Namen müssen wir haben für die ganzen spiele und so. Genauso wie mit Raditz fähigkeiten sind alle nach Tagen benannt. Doppel Sonntag. Saturday Crush. Wie? Warum? Das war schon Kampfmusik, oder? So, wo sitzt der Dinosaurier? Ja, natürlich alles überlebt Okay, einfach nicht an geht auch mega mega Losaurus. Welt von Dragon Ball ist komisch. Menschen mit drei Augen und so. Dinosaurier sind auch noch am existieren. Ich stehe es einfach nicht. Da ist Achter. So, lass ich mal ganz kurz gucken. Ja, ist alles. Okay. Hi. Ah, weil er ein Dings ist, weil er auch ein Cyborg ist. Deswegen haben wir eine Quest mit ihm, mit Trunks. Warum hört er nicht auf mich? die klappe Was ist denn falsch an die eine saure so zu verkaufen? Denk gar nicht daran, uns aufzuhalten. Es ist nicht nett, dinosaurier für Geld zu töten, <lacht> nicht nett. Was hast du denn damit zu tun? In diesem Gebiet gibt es nur noch wenige Dinosaurier. Das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, dass ich auch eingekillt habe. <lacht> Leute wie ihr tötet Nein. zu viel. Ach ja, was geht dich das an? Manchmal muss man Dinosaurier töten, um zu überleben oder an Essen zu kommen. Weil es ist falsch für Geld zu töten. Das ist nicht fair. Und hm, das ist uns sowas von egal. Deine Nörgelerei wird uns dann auch wird daran auch nichts ändern. Ja, wir haben schon unsere Roboterjäger losgeschickt. Wahrscheinlich erlegen die gerade ein paar Dinos. Nein, das ist übel. Wildrahmen, wie schrecklich. Machen wir mal. Dein Freund ist auch mein Freund. Keine Sorge, ich kümmere mich um die Roboterjäger. Was? Ach, wer bist du? Siehst mir nach, aber verstehen wir... Vorstellen können wir uns später noch. Äh, warte hier aus der Zukunft. Was zur so? Erzählung ist das? Ein Angestellter der Capsule Corporation das sind nicht viele. Ich muss sie alle zerstören. Da fällt mir gerade auf. Die okay, Capsule Corporation ist darauf. Ich werde jetzt bei jedem Logo irgendwie nachgucken. Irgendwie... So. Sucht so ein Trainingsort. schon hat schon einen Gang, ich kann, ne? Ich so lieber Junge. Ich bin so dankbar, dass ich das gefunden habe. Halt. Ich da rein. Oh, von ihr Vielleicht von da, wo die Wand fehlt. Mikrofon schlägt irgendwie sehr wenig aus. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Ich habe es gerade einmal getestet. Also es sollte eigentlich. Aber weiß ich nicht. Jetzt macht mich ein bisschen nervös. ich so rede und hat irgendwie weiß ich nicht voll wenig ausschlägt. Vielleicht sollte ich mir mal ein Auto erstellen mit Trunks. Mit jedem Charakter dann und fahren können, ne? ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ne? Ich muss einfach nur die Dinger erstellen, ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt beim letzten Mal machen oh. so, wir noch die Rauter platt und vielleicht brauchen wir uns ein Auto und dann würde ich auch sagen, reicht für diesen Part? Nein, ich will jetzt nicht in die Kämpfe rein verwickelt werden. Von denen gibt es jetzt. So. So, jetzt kommt. Anvisiert und oben. So. Dreht sich ganz langsam um. Was mache ich eigentlich? Der Trunks ist ja auch eine super Oh, ihr blöden, Hält auf mich. Aber keine goldene Aura, wenn ich auflade. Geh weg, Na ja, du blöder. Am liebsten mache ich kämpfen mit Piccolo, er hat einfach so eine Explosion, weil er kann einfach alles im Umkreis erledigen wird macht Cleen ein bisschen Schaden. einfach Dann mir Ecke vom kopfnuss Kopf gegeben. In die Fresse. Nein, der hat dann überlegt überlebt. auch nicht. Was? verwandelt. Noch mehr. ich werde davon getroffen, danke. Oh. So also normaler Kampf, ey. wird viel schwieriger als hier also ein Story-Kampf, ey. Weil solche normalen Gegner, die sollten jetzt echt nicht solche konter angefahren haben, so am Leuchten sind und so... Das war echt. Sollte einfach noch kaputt hauen und fertig. Ah. da? Ist aber kein... Da war doch kein random kommt dabei und Main quest kampf ja oder weniger so dass also ich rauch ich glaube auch bedeutet immer ja auch bedeutet immer ausruhen habe ich schon festgestellt hm. so jetzt versuchen wir noch mal da rein zu gehen ohne irgendwie über anderen zu werden danke wir yes. <lacht> sich so langsam umdreht ey. in die fresse zukunft müssen diese kleinen viecher echt so konter angefahren weil müsste immer so viele sein? Ich muss immer gegen fünf Gegner kämpfen. Noch fünf Mal daneben gehauen. Da schon wieder. Ich habe nicht sehe Ich ja, frage. Hey, oh. also einen Seitenschritt gemacht hat aber nicht gereicht. Oder? war ja. Ich, ich muss ein ganz kleinen wenig Level mitfangen. Sehr wenig Schaden mache. Auf dem gleichen Level wie die Viecher, also vielleicht so ein Indikator dafür sein, dass ich vielleicht ein bisschen trainieren sollte. Da ist immer noch ich so stark mit meinem Schwert und er da weggeflogen ist. So funktionieren Schwerter, fuhr das hat nahe sein. Ich sollte mich auf den Rückweg machen. Da ist so ein sich nicht verletzt. Hi. Tut mir leid, dass erwarten warten musste. Ich habe alle roboter erledigt. Unmöglich, das gibt es nicht. Das sind high dinger Da kostet ein eins eine halbe Million aber ich bekomme keine Werte von den Robotern auf dem Radar sind sie nicht ja. zu sehen. Was? Jetzt seid ihr zwei da. Ihr könnt euch mein Werk gerne ansehen. Verdammt, wegen die haben jede Menge Geld verloren. Dafür kriegen wir dich. Hey, warte auf mich. Ein Glück, jetzt sind die Dinosaurier gerettet. Vielen Dank. Kein Grund mehr zu danken nicht der Rede wert. Ich finde, dass dieser Planet allen gehört, nicht nur Menschen. Verstehe. Ach, ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Achter. Äh, Achter. Hm, nett, kennst du den Achter? Mein Name ist Trunks. Ha, mein Name ist lustig, oder? Aber mir gefällt er. Mein Freund zum Goku hat mir diesen Namen gegeben. Son Goku ist echt stark. Son Goku. Was? Du kennst zum Goku? Was? Du kennst zum Goku auch? Ja, er ist ein guter Freund von mir. Oh, wow, das ist klasse. Son Goku ist mein bester Freund und Goku gesagt, also befreundet dann sind wir auch Freunde. Da hast du recht. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Typ seltsam. Ich habe gerne mehr Freunde und Dank zum habe ich jetzt einen neuen. Du sagst du nicht, dass du ein Cyborg bist und tust einem meint voll blown. Was es gibt, gute Cyborgs. Ich werde ich nie vergessen. Trunks. du bist ein guter Freund. Danke, ich werde ich auch nicht vergessen. Nach so glücklich, ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen werden. Ich auch Ich muss stärker werden, Wenn ich das nicht tue. Kann ich Leute wie ihn nicht vor den Cyborg schützen? Okay, dabei ist ja da doch einer. Sagt ihm, sie, ihm. sagt sie, ihm. nein, okay, so. keine Story-Quest. Cool. Ähm, da da wollte ich mal gucken. Einfach nur um zu gucken. Was ob überhaupt... Ja. Ein nur aber. Okay. Ah nee, die muss ich erstmal. Ne, das wird ein bisschen zu krass. Level 60, dat, der ich doch nie im Leben. Ich glaube, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass die Saga so lange geht, bis ich Level 60 halt äh, erreiche. Okay. Level das schaffen wir jetzt auch noch. Machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Ich nicht so schwer sein. In die Fresse. Na, schon drei Balken weg. Bacana. Alles klar. Das war sehr schnell erledigt. <lacht> post Postor Cool, ähm, Mein Gott, da. Okay, das war... Äh, nein, das wollte ich wollte eigentlich nicht, aber... Super Angriffsschaden, alles klar. So. Nein, warte, hier. So ein gewaltiger kiefer hat aber auch enorm Schaden. Ja, wir lieben enormen Schaden. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Sechs Minuten reichen und dann machen wir uns auf und machen die Story weiter im nächsten Part. Ja, klingt das nach dem Plan, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen hoffentlich hinterlasst ihr ein Like ein Abo einen Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.